Grüße und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon und Andrea Meyer. Heute sind wir auf dem Thurgauer Panoramaweg. Wir laufen von Hauptwil an der 5 Weiher vorbei bis Amriswil. Über die Thurgauer Gemeinde hauptwil Gottshaus kann man lesen, dass sie Paradies ist. Nicht etwa, weil das hauptwil Gottshaus das Heim von irgendwelchen Götter ist, sondern weil sie dem Flachmorgenbiet mehrere Weiher hat, die im 15. Jahrhundert künstlich angelegt wurden und heute unter Naturschutz stehen. Die wollen wir ein bisschen entdecken und auch ein bisschen geniessen. Wir sind alle nur Menschen. All the people, when numbers represent sickness and death. Du, in Rehe kommen hier noch viel Weier? Ja, fünf sind es insgesamt. Äh, aktuell sind wir mit dem Da haben wir noch den Horber, den Rütti und den Rest habe ich vergessen. <lacht> den schreibst du dann im Artikel. Das ist gut. Ich kann man nachlesen. Hier und dort gibt es einladende Stege. Wer etwas Zeit hat, findet auch viel verträumte Picknick- und Lasseplatz. Schön sieht es aus, wie sich überall die Äste der Bäume im Wasser entgegenstrecken. Da könnten wir jetzt gerade bleiben und den Nachmittag verbringen. Aber wir sind erst am Anfang der Wanderung. Es geht noch ein gutes Stück weiter. Ist mir zum zu Absitzen. Wir lönt den fünften und letzten Weiher, den Horber, hinter uns. Im Blick haben wir bereits die Zitter, einer der grössten Nebenflüsse der Tour. Jetzt gibt es eine kleine Rastpause. Wir gehen mit der Fähre weiter. Ja, die bringt uns über die Zitter. Voller Neugier laufen wir auf die kleine Fährstation zu, sehen aber niemanden den Fährmann. Die Saison geht nämlich erst ab 1. April los. Ja, Thomas, keine fairer Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einen Umweg oder die Hose hochredeln. Es mir etwas zu kalt, aber ich habe noch eine andere Idee. Ein bisschen Erfindertum über die Mittagspause muss sein. Was wir in der Kindheit mit Liebe gemacht haben, muss heute ein bisschen schneller gehen. <lacht> eine eigene Coop-Wanderwelt wenigstens auf Papier. Mit Geduld und Fantasie bringen wir sie auch neue Bewegung. Und Thomas, du machst jetzt den Fährmann. Unsere eigene Fähre. <lacht> wir probieren es. Sie treibt aber nicht wirklich. Der gute Willen war hier. Leider sind wir gekentert. Ja, du musst noch ein bisschen üben was den <lacht> Gut, wir gehen es jetzt mit Laufen auf die andere Seite zu kommen. Gut. Ja, das heisst, wie lange, wie viel weiter ist das? Halb halbe Stunde, schätze ich. Hm. packen wir so. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit kommt die ersehnte Brücke, die uns über die Sitter führt. Zwar laufen wir jetzt wieder ein Stück zurück, aber der Naturweg der Sitter entlang bietet allerlei Überraschungen. Ja, Der Thurgau ist ja auch bekannt als Most India. Kennbar <lacht> auch den grossen Holzfässer. Ja, und da der lauter Gückel. <lacht> Langsam können wir uns im Ziel näher. Wir sind es Degenau. Der Kleinweiler ist bekannt für seine berühmte Kapelle. Andrea, was also hast du jetzt so recherchiert zur Kapelle Degenau? Ja, für die Katholiken ist das eine der wichtigsten Kapellen und sie ist auch kunsthistorisch von großer Bedeutung. Wir verlassen Degenau und peilen jetzt unser Endziel an, Amriswil. Der Weg führt vorbei an vielen schmucken Dörfern, die fest geschafft und offenbar auch viel Holz gehackt werden. Zwischendurch sind wir wieder auf einsamen Landweg. Man spürt, den Frühling in der Luft und das treibt nicht nur uns in die Natur raus. Oh, André hat einen strammen Schritt, das geht halt zu. <lacht> ja, immer die letzten drei Kilometer machen wir einen Speed. Ich spüre es schon in der Thomas, du auch? Ja. <lacht> Noch ein letzter Blick auf das Schloss Hagenwil und dann geht es auf den nächsten Bus und heim. Durgau, Du bist abwechslungsreich und wir kommen gern wieder. <lacht>